Das geht zu einem neuen Video ja, schon, ich einen Schluck auf, auf meinem Kanal. Ähm, wir schauen uns heute hier, meine Fresse, schauen uns den Tra neuen Trailer von Fortnite Chapter 2 Season 2 an. Und ja, los geht's mit dem Video. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier kommen wird. Was uns aber warten wird. Auf jeden Fall irgendwas mit Agenten, glaube ich, wenn man das jetzt so schluck auf schlimm, wenn man sich das jetzt so anschaut. Irgendwas mit Agenten, glaube ich. Ich habe mal gelesen, ich glaube, Mann, ich glaube, das ist es man kann in game jetzt so seinen Skin wechseln und deshalb ist die gerade von so einem 0815 Lay in Peace Mode hochgeschalten Habt ihr ihn gesehen? Oh, Warte. Wait wait. Ah. Jetzt habe ich das Audio ausgeschaltet, muss los. Wartet. Ich bin völlig lost. Mann! Haben wir auf mal auf 0, Deadpool, der Ehrenbruder! Deadpool ist der Sugar Lady für Banane. Was? Krasser Dude. Er gibt einen Fick drauf auf sein Leben. Muss los. Der Ehrenbaum. Das auch wieder der position. Ich dachte da so kleine süße Katze, auf einmal kommt da so ein Stier raus. Wer ist das? Der Dude. Der Dude hier über der Facecam. Ja, er war den ganzen Film noch gar nicht da. Geil! Sieht interessant aus. Jetzt doch gab es noch einen anderen auf der Battlepost. Das heißt Welcome to the Agency. You come highly recommended. Hm. This is your hideout. By the team also das ist unser Versteck Wir müssen den Battle Pass kaufen um dieses Team anzuführen irgendwas mit, der Le mit Level 135 Ist schwierig kann ein bisschen a frontline enforcer that can take some serious licks Midas a mastermind with the golden touch Maya an elite Das ist die wo sich glaube ich wegs Wechseln kann. Richtig nice auf jeden Fall. Kennt ihr diese eine Mission in GTA, wo du, wo wir wo man auf dieses Boot gehen muss? Das erinnert mich irgendwie voll daran gerade. Was ist das denn für eine Waffe? Ah? Hier ist die Schallgedeckte blau Was ist das für eine goldene Waffe? Auf jeden Fall wir werden bestimmt eine neue, eine neue Waffe bekommen. Pass Agents, Ghost or Shadow. Was werdet ihr nehmen, Ghost oder Shadow? Man kann sich ja im Battle Pass dann aussuchen, was man nehmen will. Wird auf jeden Fall äh, Ding Schwarz, Schwarz nehmen. No. You'll also embark on limited time operations that will change the fate of the island. Haben's man in der scheiß Tüte man. Forever. Your future begins with buying the battle pass. Earn your team of agents, 1500 V-Bucks and all new items. The future is in your hands. We know you'll make the right decisions. Good luck. jeden fall interessant jeden fall sehr interessant also jetzt sagen leute das war's mit dem video ähm, mo morgen oder ich glaube am sonntag kommt das erste video von mir über die neue season wie sie mir gefällt vielleicht fange ich wieder dadurch ab, an aktiv Fortnite zu spielen vielleicht aber bleibe ich wieder nur bei rainbow ähm, stimmt oben rechts mal ab was ihr nehmen würdet. Äh, Team Schwarz oder Team Weiß. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.